einfach runter drücken und es sieht aus wie neu hallo willkommen beim golf newcomer heute was ganz anderes wie repariert man eine böse pitchmarke ja. nun ich habe schon sehr oft gesehen und deswegen mache ich auch dieses video dass viele golfer die, die erinnern sich da ah, ich muss mein Weg tun. Das ist natürlich sehr wichtig, aber leider tun sie es falsch. So also Was ich oft sehe, die benutzen eine Gabel oder ein Tee, stecken diese Gabel richtig in den Boden rein, aber dann heben sie die untere Erde dann nach oben. So was wird Und was dann oft passiert, ist, dass ja, die Erde wird nach oben gehoben und dann gibt es einen ekligen Fleck, was man dann über eine Woche sehen kann auf dem Grün. Und ja, dann hätte eigentlich diese Spiele äh, das, das sogar sein lassen, weil es ist genau das gleiche, als wenn man nicht die Pitchmarke wegmacht. Aber wir wissen, wir müssen unsere Pitchmarken entfernen. und Nicht nur unsere, sondern äh, wenn wir andere Pitchmarken auf dem Grün zufällig finden. Aber wie machen wir das richtig? So, das. das Erste, was wichtig ist, ist zu entscheiden, von wo ist der Ball geflogen. Also das ein Part 3. Der Ball ist von da geflogen. Das ist natürlich ein sehr guter Schlag von diesem Spieler. Ähm, und das bedeutet, dass der Boden, das Gras, in diese Richtung ähm, geschoben wurde durch den Ball. So, wir brauchen unsere Gabel, wir stecken das Diagonal in den Boden und dann, das ist jetzt wichtig, wir schieben den Rasen zum Loch hin. Es sieht erstmal nicht wirklich gut aus, man muss es dann von anderen, allen Seiten tun. Wichtig zum Loch hin und nicht eben Und dann äh, ist der Butter wichtig. Schön den Boden runterdrücken. Und dann sieht es fast wie neu aus. Und nach ein, zwei Tagen wird das Gras sich hier regenerieren. Und das ist natürlich viel besser als über eine Woche, wenn ich das vergesse oder wenn ich das falsch mache. So, wichtiges Thema. Weil Etikette wirklich gehört zum Spiel. Danke für das Zugucken und bis bald.